Wie hat das überhaupt angefangen bei dir, dass du gesagt hast, okay, ich bin Immobilienmakler? So eine Story erzählt sich immer äh, locker und einfach, aber ist natürlich auch mit Schwierigkeiten verbunden. Ja? Was waren so bei dir die Schwierigkeiten? Also für mich persönlich, Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von unserem Immolution-Podcast. Heute habe ich mal wieder äh, die Freude und den Spaß, äh, einen Gast von uns begrüßen zu können, einen Kunden von uns, der liebe Tim Sonnenfeld aus Leipzig. Aber Tim, ich würde vorschlagen, stell dich doch einfach selber mal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du? Genau, also ich bin Tim Sonnenfeld, ich bin aus Leipzig, ich bin äh, seit 2018 selbstständig als Immobilienmakler in Leipzig. Wie geht's dir denn erstmal? Mir geht's ganz gut. Ja, <lacht> ja. Ganz gut. Erzähl, erzähl mir mal mehr, warum ganz gut. In den letzten ja, anderthalb Jahren äh, hat sich mein Unternehmen sehr gut entwickelt. Ich bin auf Wachstumskurs und okay. alles gut. Okay, erzähl, lass uns mal ein bisschen über deinen Werdegang, so über deine Vergangenheit sprechen, äh, weil ich glaube, die Entwicklung von einzelnen ja, Storys ist auch immer wieder was, was Leute sehr interessiert. Ne? Erzähl mir doch mal, wie hat das überhaupt angefangen bei dir, dass du gesagt hast, okay, ich bin Immobilienmakler äh, etc. Ich habe eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann gemacht äh, in der Hausverwaltung und ähm, habe gemerkt, naja, so Verwalten ist nicht ganz so mein Thema. Ja. Äh, war okay, mit vielen Leuten zu tun gehabt, aber irgendwie hat die Vermietung mir mehr Spaß gemacht, was die damalige Hausverwaltung gemacht hat. Und daraus aufbauend habe ich gemerkt, hey, wenn wir Vermietung machen, lassen sie uns doch auch Verkauf machen. Mhm. Und so hat sich das ergeben, dass ich dann den Verkauf für die Verwaltung übernommen habe und mich dann daraus gehen selbstständig gemacht habe. Mhm. Okay, ja. in welchem Jahr nochmal? Hast du dich ähm, selbstständig gemacht? 2018. 2018. Also jetzt noch gar nicht so die Jahrzehnte Erfahrung äh, als Selbstständiger. Genau. Ist das das erste Mal äh, eine Selbstständigkeit oder hast du davor was anderes auch schon selbstständig gemacht? Ähm, ich habe während meiner Ausbildung ich, ähm, ein Nebengewerbe gegründet so mit Strom- und Gasvermittlung. Also das okay. hat dann hat gleich eine gute Connection gehabt. Äh, also das Door-to-Door-Sales? Nee, nee, nee. Äh, tatsächlich ähm, die Kunden, die in der Verwaltung waren äh, haben wir da versorgt halt mit Strom und Gas und so ah, okay, weiter also okay, okay. Ja. also einfach die Wertschöpfungskette da ein bisschen verbreitert genau und auch ein bisschen Profis rausgeholt genau so war das okay ja. ähm. Das heißt, du hast irgendwann jetzt gesagt, mit da, war das eine Chefin oder? Chefin, ja genau. Die richtig. Chefin hast du gesagt, okay, lass uns doch Verkauf mitmachen und dann hast du da quasi angefangen, den Verkauf für das Unternehmen selber zu machen, richtig? Genau, richtig. Okay, ja. woher kamen denn deine Kenntnisse aus dem Bereich, dass du überhaupt, also irgendwo muss ja so ein Wissen hergekommen sein, dass du sagst, okay, ich baue jetzt die Prozesse auf, um das überhaupt machen zu können? Ich habe mich schon immer mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt mhm. und irgendwie Läuft da ja immer alles darauf hinaus, dass äh, man weiterdenken soll als äh, von, von, von Wand zu Tapete, sondern einfach, einfach äh, mhm. mal den Blick erweitern, hey, wie ist die Istlage und was kannst du Besseres draus machen? Und äh, diese, diese Bemühungen. Oder mein Blick hat sich dann immer mehr geschärft und geschaut, hey, wir lassen voll das Potenzial liegen, wenn wir wenn wir das extern äh, die Kunden selber machen lassen, sondern mhm. ähm, lass uns das doch mal probieren. So schwer kann es ja nicht sein. War das denn von Anfang an jetzt ein voller Erfolg oder waren da, sage ich mal, Stolpersteine, wo du mhm. schon auch äh, ja, gut nach Lösungen suchen mussten äh, suchen musstest? Also für mich persönlich war der erste Verkauf äh, in Toller, Verkauf, äh, toller Erfolg, sag ich mhm. so, aber das lag daran, dass ich dass ich einfach <lacht> es als Erfolg angesehen habe, ein Objekt zu verkaufen. Mhm. So, ne? jetzt im Nachhinein, natürlich hätte man vieles sehr, sehr, sehr viel besser machen können. Also wenn man das Wissen von jetzt auf damals übertragen hätte, mhm. so also erfolgreich war es nicht, aber es war ein Anfang. Mhm. Ja. Okay, und wie viele Jahre hast du das dann äh, gemacht für diese Firma? 3? Also ähm, das hat, ist ein bisschen über, äh, fließend übergegangen. Also ich äh, habe in der Firma diese Verkauf gemacht und mhm. daraufhin selbstständig. Aber die meisten Aufträge kamen von der Firma. Deswegen kann ich das gerade zeitlich schwer einordnen. Aber ich würde sagen so zwei, drei Jahre. Und dann habe ich gesagt, hey, ich mache es auf selbstständiger Basis. Ähm, aber gib mir die Objekte. Also wir haben uns dann geeinigt, dass ich die Objekte verkaufe. Ja. Mhm. Genau. Okay. Und jetzt mittlerweile machst du aber komplett auf eigene Faust, unabhängig von der einen Firma. Ja, okay. Ähm, Jetzt ist es ja nicht immer gleich gelaufen. Du hast ja bestimmt auch die eine oder andere Schwierigkeit gehabt, wo du irgendwie äh, ja, nicht weiter kamst. Ähm, lass uns mal darüber so ein bisschen über die Probleme sprechen, ne? weil mhm. ansonsten so eine Story erzählt sich immer äh, locker und einfach, aber ist natürlich auch mit Schwierigkeiten verbunden. Ja? Was waren so bei dir die Schwierigkeiten? Ähm, also große Schwierigkeiten, überhaupt Aufträge zu bekommen. Also hätte ich die eine Quelle nicht gehabt, wäre es nichts geworden. Und dann ging es los, fängst du an, äh, Leads zu kaufen und merkst, du da sind die Nachteile dabei. Warum? Weil du dann einer von vielen bist ähm, und austauschbares Produkt oder, oder Dienstleister bist und... Ähm, das war ganz schönes Learning und es hat sich auch gezogen. Es ging immer auf und ab, mit mit mal kam Aufträge, mal, mal lief es, aber es war nie eine Pipeline da, also die gelaufen ist. Okay, aber was, mhm. was war denn das Learning daraus, was für dich wirklich wichtig war? Also konkret das Learning, was du nicht haben willst? Einer von vielen zu sein. Also ähm, man muss sich schon ein bisschen... Ähm, ein großes Learning ist, sich einfach äh, so zu positionieren, dass man unersetzbar wird so an, an, in seiner Region. Mm. So. Das machst du mit Qualität. Ne? Mm. Oder ähm, sich nicht nur auf eine Quelle zu verlassen in der Akquise, mm. sondern, sondern anzufangen, mal nach links oder rechts oder oben oder unten zu schauen. Mm. Ja. Würdest du sagen, das ist so ein, so ein Problem, was viele Makler haben da draußen? Definitiv. Ja? Definitiv ja. Was so deine Einschätzung, wie viel Prozent vom Markt, was denkst du? Mindestens 90 Prozent, mindestens haben das Problem. Ja. Also 90 Prozent, die abhängig sind am Ende des Tages, abhängig von ein, maximal zwei Quellen, woher sie regelmäßig Objekte bekommen. Ne? Genau, also ich, so wenn ich, wenn ich so ein bisschen... Äh, Vorstelle, ähm, wer sind die, die äh, Makler so, die mir in den Kopf fallen? Das sind schon viele dabei, die sehr auf Liedkäufe stützen oder auf eine Quelle, wo sie, wo sie halt ein Unternehmen haben, was was den Aufträge gibt, aber so so richtig von selber wird da kaum was generiert. Mhm. Ja. Okay. Das also ist meine Schätzung, aber ich rede, ich rede nicht mit so vielen Konkurrenten. Ja gut, aber du bist ja am Markt, du bewegst dich ja. seit Jahren äh, am Markt. Und man hat ja auch ein Gefühl, wenn man so von außen drauf guckt, ne, wie, das, wie das Ganze ungefähr ausschaut und ähm, am Ende des Tages ist es ja auch einfach so. Ja. Also, es ist, das ist ein Fakt. Ich kann das ganz klar unterschreiben. Oder wir können das ganz klar unterschreiben, dass es genauso da draußen ist. Aber was glaubst du denn, woran das tatsächlich liegt, dass die Leute in dieser Abhängigkeit sich befinden? Oder was war bei dir damals der Grund, warum das so war? Fehlendes Wissen, denke ich. Also, fehlendes, Wissen. fehlendes Wissen, woher kriege ich, krieg ich, äh, auf, äh, krieg ich Aufträge, ähm, äh, funktioniert das, wenn man, wenn man Werbung, also auch diese Angst überhaupt zu investieren in irgendwas, äh, wo man nicht weiß, was ist das Ergebnis, das zu überwinden, das, das war schon ein guter Schritt. Ja. War, das, war das bei dir eine große Angst? Weil es sehr interessant, was du ansprichst, das erklebe ich sehr, sehr oft, dieses Thema wirklich, okay, ich muss natürlich investieren, aber die Ungewissheit, ja, was genau. bekomme ich dafür zurück? Genau, also sehr sehr großes Thema sogar. Also so, Es gibt ja 10.000 verschiedene Arten, irgendwie Werbung für sich zu machen, aber äh, wenn du nicht weißt, was kommt raus, ähm, schwierig, da eine Entscheidung zu treffen. Vor allen Dingen, wenn man, wenn man ähm, schon mal schlechte Erfahrungen mit einem bestimmten Thema gemacht hat. Hab, äh, beispielsweise, da fällt mir gerade ein, ähm, Social-Media-Werbung, man wird ja als Makler sehr, sehr oft angerufen, hey, können wir für dich ja. Aufträge besorgen und so ja. weiter. Ähm, da kann man schon doll auf die Nase fallen. So. Also ich bin auf jeden Fall auch auf sowas, herein, ich sag mal, hereingefallen. Mhm. Plus, minus, null ist da rausgekommen, aber mit sehr, sehr, sehr viel Aufwand. Ja. Also sehr viel Fokus, der da einfach verloren gegangen ist. Definitiv, ja. Genau. Ja gut, also das ist natürlich ein Punkt, den du da ansprichst. Ähm, den wir auch merken, tatsächlich. Mhm. Ne? Weil natürlich, wenn jetzt äh, meine, meine Jungs oder unsere Leute ähm, bei anderen Leuten anrufen, dann wird man natürlich auch sehr schnell über einen Kamm geschert, ne? Ähm, ja, hier Marketingagentur und so weiter. Da muss man auch noch ganz klare Aussage machen, das sind wir nicht, ne? Also wir machen was wirklich komplett anderes. Ja. Ähm, mit einem kompletten Fokus als, als das letztendlich. Aber dann ist es natürlich verständlich auch an dem Punkt, dass man dann, wenn man schon mal so eine negative Erfahrung hat, Angst hat, wieder zu investieren. Ne? Definitiv. Und vor allen Dingen bei der Auswahl, die ja am Markt da ist. Also es gibt ja wirklich, ich sage jetzt übertrieben, 10.000 Möglichkeiten, irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. Mhm. Aber wenn da kein Sinn dahinter ist und man selber nicht richtig versteht, was, was erreicht man denn bei seiner Zielgruppe oder bei seinen Kunden, mhm. ist es eher... Ja, Geld aus dem Fenster zu schmeißen und zu verbrennen. Ja. ja. Okay, was war für dich da so der richtige Weg, äh, den du für dich gefunden hast, wo auf einmal dann der Switch kam? Wo du gemerkt hast, okay, ich habe jetzt gerade eine Entscheidung getroffen, die geht in die richtige Richtung. <lacht> ähm, tatsächlich... Ähm seitdem ich euer Coaching gebucht habe, geht es bei mir gut, sagen wir so. Also es okay. war am Anfang wirklich immer auf und ab, auf und ab, äh, weil ich einfach nicht wusste, okay, wie bündelst du deine Energie, deinen Fokus, äh, auf was konzentrierst du dich jetzt als erstes, wie baust du denn dein Unternehmen auf? Die Fragen habe ich mir gar nicht richtig gestellt, sondern bin einfach nur irgendwie mitgeschwommen. Ähm, mitgeschwommen von allen Eindrücken, die von außen reinkamen. So, ja, das kannst du mal ausprobieren und hey, da ist mal ein Kugelschreiber cool und da ist mal dies, ja. da, so, weißt du? Ja, so, ja, klar. Okay, also dieser, F du sprichst ein paar gute Punkte wirklich an, muss ich sagen. Also dieser Fokus überhaupt darauf zu haben, erstens, was sind die Dinge und vor allem, was sind die Wege, die auch wirklich funktionieren, wenn ich das richtige Wissen habe, wie die im Detail in der Praxis ausgeführt werden müssen ja ne? Weil ansonsten bist du ja, das war ja bei dir eigentlich nichts anderes, du warst, bist ja die ganze Zeit in so einer, ich nenne sie jetzt einfach mal so eine Try-and-Error-Spirale drin. Ne? Du hast eine Idee, ja probierst das aus, wenn es klappt, super, wenn es nicht klappt, startest du wieder bei null. So ist es, genau. Ne? Und bist die ganze Zeit in dieser Spirale drin. jetzt Stell dir mal vor, diese Spirale wäre wär einfach nicht da und du wüsstest von Anfang an, okay, was sind die richtigen Wege? Wie muss ich die richtigen Wege im Detail ausführen? Dann geht ja alles viel schneller, viel einfacher und viel erfolgreicher, oder? Na, Vor allen Dingen, weil, weil du, äh, wenn du jemanden hast, der es schon mal vorgemacht hat hm. äh, und, und äh, du willst willst auch so ein Unternehmen aufbauen, was läuft und äh, dir zeigt jemand, hey, ich habe so und so gemacht, ich habe die und die Erfahrung, das hast du doch sonst nicht. Also als klar, äh, man lernt vielleicht einen Beruf, äh, hat ein tolles Zertifikat, aber... Ähm, wie es eigentlich wirklich geht, das kannst du doch nur von Leuten lernen, die diesen Weg schon mal gegangen sind, mhm. so, weißt du? Und das, das, genau, wie du schon sagst, dann dieser Fokus zu haben, auf dieser Straße dann zu laufen, okay, eins nach dem anderen, bum, bum, bum, nächstes Ding. Ja. Hast du denn jetzt im Nachhinein wirklich? Diese Pipeline, du hast ja eben den Begriff Pipeline angesprochen, hast du das denn jetzt, wo du wirklich sagst, okay, ich habe eine stabile Pipeline, ähm, da kommt regelmäßig viel vorne rein, es geht regelmäßig viel hinten raus. Erzähl mal ein bisschen darüber. Genau, also ähm, man kann nie zufrieden sein, muss man sagen, aber äh, ja, wenn ich jetzt äh, den Vergleich habe mit äh, vor eins oder zwei Jahren, äh, definitiv, da habe ich eine Pipeline, es kommt immer regelmäßig äh, genügend auf oder Anfragen rein äh, für Einwertungen und Co. Aber auch ähm, die, die, die Quellen sind unter, äh, anders geworden, mhm. qualitativer und... Ähm, man ist halt bekannter auch in seiner Region. Also ich bin bekannter geworden in meiner Region und damit werde ich auch ganz anders bei den Leuten wahrgenommen. Mhm. Ne? Also würdest du sagen, du hast dich bei deiner Zielgruppe erfolgreich positioniert. Ähm, natürlich, ne, und ich bin die dabei, Kundengewinnung hört genau. ja nie auf. Also Richtig. Das geht ja sowieso immer weiter. Also da ist ja sowieso, man man ist da ja nie an dem Punkt, wo man sagt, jetzt ähm, bin ich, äh, muss ich aufhören, Kunden zu gewinnen. ne das Natürlich geht das immer weiter und die Optimierung geht da auch immer weiter. Aber du würdest schon sagen, ein Teil deiner Zielgruppe nimmt dich wahr genau richtig also und daran arbeite ich gerade dass dass diese diese Wahrnehmung immer mehr gesteigert wird und äh, mittlerweile ist auch so dass Leute mich erkennen auf der Straße und so mhm. was halt auch so so ein bisschen die Rückmeldung gibt hey du bist auf dem richtigen Weg 100%. also ob ich jetzt äh, schon erfolgreich also wenn man Erfolg definieren würde mit alle Ziele erreicht so ist es noch nicht aber auf einem guten Weg dahin und das fühlt sich auch so an ja sehr cool, sehr cool. Weil ich will jetzt auch gar nicht zu groß viel über, was hat das Coaching für dich gemacht, weil ja. da haben wir schon wirklich sehr oft auch drüber gesprochen. genau Am Ende des Tages bin ich mir aber ziemlich sicher, ist die Message, die du angesprochen hast, das Thema Angst vorm Investieren, ja ähm, fehlendes Wissen in den entscheidenden Punkten, weil man muss ja eine Sache sagen und das möchte ich auch nochmal unterstreichen, Fachwissen für Immobilienmakler ist gut und ist auch wichtig, um eine gute Dienstleistung zu liefern. Aber Fachwissen als Immobilienmakler macht dich nicht zum erfolgreichen Selbstständigen und, und Unternehmer. Dafür musst du Fähigkeiten und Kompetenzen, Skills im Bereich Marketing, im Bereich Sales, im Bereich... Ähm, Psychologie? Ja, also äh, wie gehe ich grundsätzlich Kommunikation, wie gehe ich grundsätzlich mit, mit Menschen um, ja... Ähm, und eben Unternehmertum haben, wie komme ich an die richtigen Mitarbeiter ran, wie baue ich Strukturen und Prozesse auf. So, und das ist dafür entscheidend, ähm, ob ich erfolgreich werde, unterm Strich. Definitiv. Und ja. ähm, wie gesagt, da das können wir, da können wir euch bei helfen. Ja? Äh, jedem Immobilienmakler in Deutschland, egal wo die stehen, da bin ich fest von überzeugt. Deshalb, da muss man halt auch manchmal die eigene Angst überwinden. Ne? Definitiv. Also für mich hat sich das gelohnt und ich bin weiterhin gerne Kunde. Sehr schön. Weil ich merke, ohne euch wäre es nie im Leben so schnell gegangen. Ja. ja. ja das ist auch, denke ich, die, die, die gute Botschaft an der Stelle. Ähm, hast du denn jetzt noch irgendwas, wo du, sag ich mal, was du ansprechen möchtest? Also äh, ich finde, ich finde die, die ähm, Mission zu sagen, hey, äh, wir als Immobilienmakler liefern mehr Qualität beim Kunden, damit wir besser wahrgenommen werden, ähm, wird zwar jetzt nicht so kommuniziert, aber es ist im Grunde so. Also umso mehr man als Immobilienmakler ähm, einen ordentlichen Job macht, Qualität abliefert, äh, die Kunden nehmen auch wahr, hey... Ähm, so habe ich das ja noch nie gesehen, Mensch, sie machen ja gute Arbeit, so eine Rückmeldung von selber vom Kunden zu erhalten, ähm, das ist viel viel viel wert. Und wenn wenn das mehr Makler machen würden, würde sich äh, das Bild des Maklers auch ein bisschen ändern von von von von, äh, von vielen. Also viele haben ja im Kopf oder viele Menschen haben ja im Kopf, hey, der Makler ist da, um die Tür aufzuschließen. Das ist ja. es ja bei weitem nicht so. Mhm. Ne? Da hast du 100% recht. Also ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Botschaft, ja, mal zu sagen, hey, das ist auch eine Aufforderung an die Branche. Ich glaube, das willst du sagen so ein bisschen. ne? Genau. Eine Aufforderung an die Branche. Ey, entwickelt euch weiter, ja, lernt dazu, ähm, lernt, was sind die richtigen Dinge, um äh, die Dienstleistung perfekt nach außen zu kommunizieren und vor allem eben auch eine wertvolle Dienstleistung abzuliefern, um den den Standpunkt der gesamten Branche hochzufahren. Ne, weil ich denke, da profitiert jeder Einzelne auch äh, am Ende des Tages mehr davon. Genau. Also, also somit ist es ja auch viel einfacher beim Kunden aufzutreten. Warum? Äh, wenn du wenn du so eine Qualität lieferst, die von, vom anderen Stern ist, dann, dann ist doch klar, dass der Kunde eher zu dir geht, anstatt äh, selber versucht irgendwie äh, in seiner Freizeit äh, sein Haus zu verkaufen. Sondern ja. er sieht, hey, nie im Leben würde er so eine ja, ich sag's schon wieder Qualität abliefern. Ja, ja, 100 Prozent. Ich glaube, das ist ein perfektes Schlusswort. Damit können wir können wir den Podcast für heute beenden, denke ich. Ich danke dir auf jeden Fall ja angenehm. für deine Zeit. Danke. Ja. Und ähm, wenn ihr da draußen jetzt ähm, sag ich mal, die gleichen Erkenntnisse hattet, wie der Tim vor anderthalb, zwei Jahren, dann tragt euch ein. Alles Relevante findet ihr in der Infobox. Wir nehmen Kontakt miteinander auf, wir sprechen miteinander, wir schauen, schauen uns euer Business an und gucken, wie wir euch da nach vorne bringen können. Ansonsten ähm, liken, abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Äh, Spotify, Apple Podcast, äh, alles drum und dran. Wir freuen uns auf euch in diesem Sinne. Ciao, ciao.